Ich bin Engel Gabriel und ich spreche über die Töne der vollkommenen Liebe von Smarana zu dir. Die Energien von Engel Gabriel umhüllen dich und tragen dich. Ich spreche als Bote Gottes heute zu dir und ich übertrage dir Wellen von Liebe. Von der vollkommenen Liebe aus dem Schöpfergeist von allem, was ist. Allerliebstes Menschenkind, das, wovon wir schon so lange gesprochen haben, ist nun eingetroffen. Und es ist der Beginn von etwas Großem Neuen. Die ganze Menschheit wird sich umstellen. Das alltägliche Leben ist dabei, sich grundlegend zu ändern. Und so rückt ihr näher zusammen und entdeckt all das, was verloren schien, aufs Neue. Die göttliche Energie von Smarana möchte dich daran erinnern, an deine Herkunft, an die Liebe Gottes. Denn diese Liebe ist immer bei dir. Und solange du dieser Liebe vertraust, dich zurückerinnerst an diese Liebe, bist du von Gottes Gedankenfeld umgeben und getragen. Du solltest Wert auf deine göttliche Flamme legen. Diese gilt es mit Liebe zu stärken und darauf zu vertrauen, dass alles, was geschieht, gut und richtig ist. Du befindest dich jetzt in der Übergangsphase. Die Erde regeneriert sich, erholt sich von allem, was ihr angetan wurde. Sie benötigt sehr viel Kraft und sie benötigt Deine Liebe und Dein Licht. Die Übergangsphase ist die Chance für alle Menschen, ein neues System zu betreten. Ein System, in welchem nur noch die Liebe wichtig ist. Ein System, in welchem alles, was nicht mit Liebe gebaut ist, auch nicht bestehen kann. Ganz tief in deinem Herzen weißt du dies. Und so bittet dich Gabriel, richte dich neu aus. Entdecke in dir die Werte, wo du ganz tief in der Liebe stehen kannst und diese auch weitergeben wirst. Denn es ist deine Aufgabe, in vollkommenem Vertrauen und in der Liebe zu sein. Zeige Dein Vertrauen und Deine Liebe, denn all dies macht Dich stark. All dies zeigt Dir, dass Du geborgen bist und dass Du Dich in den Strahlen, den Strahlen der göttlichen, vollkommenen Liebe, der großen Schöpferkraft bewegst. Diese Strahlen überbringe ich dir heute, du kannst sie fühlen, wenn ich spreche. Es sind die Strahlen der Schöpferkraft von Smarana, welche in dein Herz hineinfließen, dein Herz berühren und deine Seele daran erinnern, was das Richtige ist und das Beste für dich ist. Sie erinnern deine Seele an die Nähe Gottes, denn die Nähe Gottes, diese tiefe, vollkommene Liebe, lässt dich spüren, dass du auf dem richtigen Weg bist. Alle anderen Energien werden in einem anderen Licht für dich leuchten und du selbst, du mögest entscheiden, was für dich das richtige Licht ist. Das Licht, welches dich zu deinem Ursprung zu der ursprünglichsten Quelle von allem, was ist, führt. Es ist dieses Licht, welches deinen inneren, goldenen, göttlichen Funken nährt. Und es ist das einzigste Licht, welches dir wirklich Halt gibt und dich nicht in die Irre führt. So prüfe in deinem Herzen, was du bei meinen Worten fühlst. Und prüfe, wie dein göttlicher Funke sich anfühlt. Du wirst genau wissen, was für dich gut und richtig ist, wie die geistige Welt. Wir sind bei dir, wir geben dir Hoffnung und Vertrauen. Denn so wie es war, hätte es niemals weitergehen können. Und das Licht der göttlichen Ordnung stellt sich langsam ein. Dafür, dass diese göttliche Ordnung eintreten kann, braucht es eine große Veränderung. Und du bist jetzt genau mittendrin. Es betrifft die komplette Menschheit und es betrifft deinen ganzen Planeten Erde. Und so wissen wir, dass alles, was geschieht, richtig sein wird. Wir beobachten die Energien und schützen deine Liebe. Smarana, Gottes Nähe, spendet dir Trost und richtet dich aus, wenn du es möchtest. Es ist an dir, dich für dieses Licht zu entscheiden. Diese Entscheidung können wir dir nicht abnehmen, denn es ist der freie Wille eines jeden Menschen, welcher hier zählt. Und so umarme ich dich, in tiefer, vollkommener Liebe des Marana-Lichtes. Und ich spreche die Worte des Vertrauens und der Hoffnung, welche sich in Wellen, in sanften Wellen, in deiner Aura mit deiner Seele verbinden. Und so wirst du getragen, hinaufgetragen in die höheren Dimensionen der Liebe, dorthin, wo das helle Licht von Smarana fließt. So verabschiedet sich Engel Gabriel mit dem Gruße der vollkommenen Liebe von dir. Das Licht leuchtet ewiglich für dich.